Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe und seit gestern ist das neue Event auf dem Turm gestartet, wo wir die Elixnien in unserer letzten Stadt unterstützen können und bekommen dafür Kapitänsmünzen. Diese können wir dann im Turm hier bei dieser Kiste spenden und bekommen dafür verschiedene Belohnungen. Als erstes bekommen wir ein Emblem, dann bekommen wir ein paar Verbesserungskerne, dann ein paar Upgrade-Module wenn wir 10.000 Schätze gespendet haben, bekommen wir ein Elixni-Viertel-Geschenkbox. Dort sind drin eine Tiefenblick-Resonanzwaffe, also die mit dem roten Rahmen. Also irgendeine craftbare Waffe. Dann ein Everversum-Engram, Glanzstaub und Glimmer. Das heißt, solange das Event aktiv ist, sollte man das eigentlich schon mitnehmen und farmen. Denn so ein bisschen Glanzstaub oder auch an sich Tiefenblick-Resonanzwaffen, vielleicht droppt dann irgendeine, die man halt noch nicht hat kann man immer gebrauchen. Dann bei 1400 bekommen wir ein paar Verbesserungsprismen, zwei Stück. Dann bei 1800 bekommen wir einen Golfball. Und bei 2400 gespendeten Schätzen bekommen wir eine neue Geisthülle. Ich finde, die sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Und mit verschiedenen Shadern hat es auf jeden Fall was. Dann haben wir hier unten den Community Award Abschnitt. Hier haben wir nämlich verschiedene Ziele und je nachdem, welche Ziele wir abgeschlossen haben, desto mehr Prämien bekommen wir dann hinterher. Wenn wir zum Beispiel bei 260 Millionen Schätze, die wir dann gespendet haben, bekommen wir eine Chance, bei jedem Abschluss eines Strikes auch nochmal eine Box zu bekommen und das geht immer so weiter. Aktuell sind wir bei 87 Millionen gespendeten Schätzen. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, das ist schon mal ein besseres Event als das Telesto-Event. Und außerdem wird dabei auch noch das Elixiviertel einfach ein bisschen aufgepimpt. Ja, ich weiß, es ist nur ein Game, es sind nur NPCs. Trotzdem, ich finde es trotzdem schön, wenn sie es da ein bisschen netter haben würden als jetzt aktuell. So, das war es dann auch von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Event findet und ob ihr auch überhaupt gerade aktuell an dem Event teilnehmt, obwohl man ja passiv daran teilnimmt. Ich meiner von meiner Seite her, werde jetzt gucken, dass ich nochmal ein bisschen öfters Destiny spiele. Gerade ist schon so ein bisschen die Luft raus, ja. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine, ne? Aber ich möchte auch das Spiel nicht irgendwie links liegen lassen, deswegen, ich schaue gerade nochmal ein bisschen mit Builds rum. Ich habe da ein paar verrückte Ideen, aber es ist gerade eher ein bisschen in ernüchternd. In zwei Wochen beginnt die neue Season. Ich bin sehr gespannt, was da alles so kommen wird. Da wird ja auch sehr viel bearbeitet. Allgemein das komplette PvP. Die ganzen Subclass werden nochmal überarbeitet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.